So, wir sind ja auf der Suche nach einem äh, Tisch ah. für Justin und wir haben jetzt was gebastelt. Ja. Da bin ich gespannt. Ja. Wahrscheinlich sitze ich jetzt am Boden. Ja. Ja. Tada! Ein neues Herkisch. Geil. Nein, ich dachte. Sie noch etwas provisorisch befestigt. Bitte nicht drauf bumsen. Sie also, ist noch etwas provisorisch äh, befestigt. Und, aber das werden wir noch machen und dann hast du hier deinen Videoschnittplatz. Ja, perfekt. Gleich nehmen die Bett. Kannst du auch bumsen. Du darfst. Also eher im Bett und nicht am Tisch. Ja. Ja, bitte. darum haben wir auch das Bett hier aufgebaut, das ist, ich es so nicht für den Tischplatz du jetzt in Film ich einen Unfall bauen? Aber das ist <lacht> Sorry, alles für die Kamera, ja. ne? Wann, wann wird eigentlich alles gefunden? Das ist ja ein großer Medienauftrag. Ja großer... ja Neuer Sponsor, fängt mit P an. Wann ab. Was geht? Servus. Alles gut? Hast du Hello. Hallo. Servus, Was geht? Komm rein. Oh, ich ja, ja rein. So. Ne, bleib draußen. zu Mega geil. Finde richtig nice. Danke. Voll. Mein, mein Tisch ist da draußen. <lacht> <lacht> das ist einfach nur ein super Sound. Also... Zwar mal ja vier sechzehn, einfach mhm. äh, bis halt die Tune und dann keine Ahnung was habe ich an. Jetzt riesig. Hallo, Uber? Justin? Nehmen sie uns mit. Salzburg, Justin? Genau. Oh, Kommen rein. Alles gut. Alles Beste. Bist du bereit für heute? Ja schon. Sei zu weit? Ich bin bereit. Nein, bist zu weit. Jetzt hast du mal sonst <lacht> Ich bin eigentlich schon den ganzen Tag horne. Die Frage ist, bist du die Nudeln gekocht oder Nimm frisch? Ich möchte Alright, wir sind heute äh, in Salzburg bei unserem eigenen Event Horny. Ja. Ja. Und wir sind heute ein bisschen früher dran, weil wir das Ganze dekorieren und aufbauen, dass das alles so richtig steil wird. Versteckt sich da drin was? Ja, drinnen verstecken sich Special Effects, Deko, Spaß, Musik. oder der Alkohol fehlt. Aber für mich gibt es heute Special Effects. Wenn nicht der Alkohol, Alkohol fehlt, nicht, schau mal auf die Rückbank. Ich habe dir extra so was ah, hingestellt. Ja. Wir nee! Wir lieben unser Team. Bier! Ja, weil du gesagt hast, heute trinken wir zwar, wenn der Julius fährt. Alles gut. Boys, wir sind da. Ja, sind wir. Und jetzt haben wir einen Stress. Wir haben jetzt noch ja, seine Bremsen gehen aber auch gut. Drei Stunden. Äh, weil wir wollen noch eine Kleinigkeit essen. Und sonst wird das knapp und Ich glaube, wir haben alle noch Hunger. Das genau. heißt, wir müssen jetzt Gas geben. Also, wir sind jetzt vor dem Club und äh, wir haben zuerst ja schon drinnen erfolgreich Pyro getestet. Der Club war on fire. Vielleicht folgt es Martin jetzt so schnell wegen der Deckung. Super. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Okay, hier, hier stellen wir. Warte oh, mal, da ja. Das ist so gut wie ein Pferdlöscher. Hä? Und das ist so gut wie ein Pferdlöscher? Ja. Dann torke ich jetzt, jetzt noch. Oh, das ist echt. Boah. Schau, das so. ja. geht's. Ja. Das ist der ganze Staub. Staub ich hab das gehört. Hast du einen Schuss Wasser? Ja. ja. ja. ja. Nein, nein, weiß ich nicht. Nein. nein, das ist gar nur der Staub. Hey Jungs, die, die Sache mit dem Sparkler. War vielleicht doch nicht so die geile Aber Idee. Ich muss doch. Ja eigentlich nur sagen, jetzt im Nachhinein bin ich froh, dass der Julius das nicht in meinem Haus ausprobiert hat. <lacht> ja, es wird schon gut gehen. Jetzt im Nachhinein bin ich froh, dass der das nicht in meinem Haus hat. Ja, das ja hätten <lacht> Und ähm, jetzt schauen wir uns das in der Outdoor-Version an. Also wir hoffen. Und nicht sagt, Hier, hat es gut funktioniert. Aber wir sind auf jeden Fall. vorne. 3, 2, 1, FIRE! Ich brauch schon eine <lacht> Das geht nicht! <lacht> FIRE! <lacht> Blickt wirklich nicht mehr. Ich glaube, dass wahrscheinlich die Fernbedienung nicht so weit geht. Oben, da läuft A. Echt? Oben, der läuft ab. <lacht> Lauft, da läuft A. Was ich? Lauf da jetzt ganze Zeit. oder was? Drück auf A. Drück auf A. Boah, Du Scheiße. Der im Club läuft, der da oben aber nicht. <lacht>